Mein Name ist Christoph Hübner, ich bin Unternehmer in Berlin und seit 2012 ehrenamtliches Mitglied der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer. Hier setze ich mich dafür ein, dass die IHK demokratischer, transparenter und kostenbewusster wird, vor allem solange es die gesetzliche Pflichtmitgliedschaft für alle Gewerbetreibenden in Deutschland noch gibt. Aber in einer Sache komme ich nicht weiter. Hinter mir sehen Sie das Wohnheim Reichsstraße, 4000 Quadratmeter voll möbliert und zu 100% Prozent Eigentum der Industrie- und Handelskammer, also der 280.000 Mitgliedsunternehmen in Berlin. Seit Anfang des Jahres setze ich mich dafür ein, dass dieses Wohnheim den Flüchtlingen zur Verfügung gestellt wird. Doch es passiert leider nichts. Bitte helfen Sie mir und unterzeichnen Sie diese Petition. Vielen Dank.